Immun muss man das Ding noch ich von Kau da drauf, <lacht> <lacht> drauf, ja dann, und von oben drauf Oh Gott! No, soll man denn hier raufklettern? auf den felsen oder was? Warte, ich gehe da hoch ja, ich springe runter und will flachkörper machen hat nope. er voll du nutzloses ding Okay, er ja, sagt mir doch gleich. Ey. Ich bin zu fehlerleicht. Okay. Okay, wir man Und Sturzangriff. Ah. Schwach, ich werde dich oh, ein Ja, das hätte etwas Warum tun wir jetzt Müll einsammeln? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe deinen Hund angezündet. Du bist ja Herr von Koh. Da ist irgendwas leuchten. Ist... Oh Gott, ich bin Alter. Wat? Oh Gott. What was is... war das? Medizin für dich. Ich hab's Aber. Danke, Irgendwas greift mich an. Ja, ich weiß, wir sind unter fliegende Viecher. So, da sind auch ganz schön viele Viecher in der Luft. Wo halt ja, Die machen irgendwie Sonnenschaden oder so. Ah, ah. <lacht> Ja, ich sehe aber. Ah. Das hat mich gerade gefehlt, ey. Leck mich. Ich würde dich gar nicht machen. Ah. Glaub, ah. Daniel! Ja. Hilf mir. Hilf mir. <lacht> e gedrückt halten. Ja, ich weiß, Oh ich Gott! Hab mein Hund schon wieder blöd. Ich kenne mich mit Tieren aus. <lacht> Ich, weiß nicht, ich schieße mit einem Revolver, während es ruckelt auf fliegende Fische. <lacht> Geil. Ich habe ein paar erwischt. Ja. Ich frage mich nur, ob meine Vögel die überhaupt tracken. Ich habe das Gefühl, meine Vögel verfolgen die gar nicht. Und mein Hund ich Herzlichen ja, Glückwunsch. <lacht> so, jetzt sieht unser Fahrzeug stylisch aus. Was er dort jetzt irgendwie das schon sehen kann ich irgendwie rufen ja bloß auf ey. ich <lacht> kann mich zum Beispiel unsichtbar machen mit dem einen ja jawohl ich irgendwie ein spalt du du <lacht> ja, ich kann jetzt einen Spalt öffnen. Geil. Also da gleich mal ausprobieren. Was? Jetzt ist er größer. Gutmann. Was zum Teufel? <lacht> mit dem gemacht? Also, ich kann den Hund jetzt praktisch, glaube ich, porten zu den Gegnern. Und wenn der dann da auftaucht, verursacht der Strahlungsschaden. Geil. <lacht> <ist> er geschrumpft. <lacht> Oh, oh. Der Sound-Effekt, ne? <lacht> ja. Oh, Schicken, Ruth. Ich will ihn. Ihn was? Rede einfach mit ihm. Er scheint vernünftig zu sein. Oh, da, mit dem kann man also, echt reden. Wie geht's dir an diesem wunderbaren Tag? Nicht zurückhalten. Gehörst du zu diesen KDK-Spinnern oder was? Keine Sorge, Geistig gesunder Sitz. Ich Sit. halte die Stimmen mit dieser mächtigen Kappe auf meinem Kopf fern. Cool, cool, super cool. Kann ich diesen Hut haben? Der oder? hat so ein Alu einen Alufolienhut oh, auf dem Kopf. Nein, nein. Ja. Ich könnte mich nie davon trennen. Jetzt nicht. Du musst erst die Schüsseln zur Übertragung der Gedankenkontrolle zerstören. Sie sind Dein Hund Sie greift schon da hinten die Leute an. Du hast den Mann gehört. Zerstöre diese Sinteschüsseln. Ich brauche diesen Hut. Hahaha. <lacht> Boah. Wir treffen den die wieder. Ich spüre wie die Gedankenkontrolle Kontrolle nach. Ich darf wohl in Satelliten abschießen. Hey. Wer die Tür so gemacht. Ja, da ist ein Geschütz, da kommst du nicht. So, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ja, schick mal deinen Hund da rein, genau. Klappt das. Oh. na wie geht's oh. hier ist ein schirm drin Geil. Ich rotiere jetzt noch mal dadurch genau wie in die elders da wie ein feld stehen wenn ich weil ich nicht die ganze ganze kampffeld rumrenne und was mache ich selbst die ganze zeit stehen wie in Elder Scrolls. Ja. Nur weil wir in einem anderen Spiel sind, warum sollte ich denn dann meinen Spielstil ändern? Ist das? Ja, karbonisierte tupet ich liebe es. Was? Für die karbonisierte tupet Magst du keine karbonisierte Tümpelplüge. Nee. <lacht> das hört sich so. karbonisiert Ja, das ist der Schlimmste bei dem Scheiß, dass das karbonisiert ist. Ne? Ich meine, wenn es normale Tümpelblöcke wäre, würde der Daniel das locker trinken. Äh, da kommt ein Auto. <lacht> ist von der Rampe da gesprungen. Ja, Ah, und schon. Kann ich das Ding hijacken? Komm mal her. Jeder fährt den Kaktus. Und komm, gefällt es her. Oh Gott. <lacht> mein Hund ist gerade fast gerade weg. Na, warte, gib mir mal an. Was zum Teufel? Was du da da ist, was war das? Was war das? Was ist da? Das? Das? Das? Das? das ist der Boost irgendwie von dem Teil. Geil. Kann man damit fliegen? Na früh. Na, no, ich dachte. Wollte ich mal von so einer Rampe springen irgendwie? Kann man da runter? Nein. Daniel? Ja, <lacht> man kann da runter. Wo willst du denn das, wenn das Ding fliegen kann? Wo willst du denn da unten hin? Da ist gar nichts. <lacht> Nein, Herr von Kauf! Er nee, Sofort zu seinem Hund rennt. Nein! Ich passe mit meinen Mecker nicht dadurch durch! Er Ich passe da nicht durch. Ich verarsche. Na warte. Ja, ich nicht. Na warte, den schnapp ich mir. Hat einen kritischen Treffer gelandet. Da kommt einer zu direkt der der an den ja, ich sehe. und Level sieben. I auf der High Ground. Mein Hund ist wieder da! Sehr geil. Zwei ah ja, Riesen daran, da das hier ja, <laughs> ich, bin groß. ich bin Herr von Kau, was ist das? Ja, okay. Oder Herr von Kau? Was ist? Weiß nicht? <lacht> uh? Weiß nicht. <lacht> okay. Ich habe euch beide. Keine Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fress, oh. War das zu viel für dich? Pause. Er ist oh. Boden. Steh auf und jage wieder. Und <lacht> ich meinen geht's dir gut oder so. Uh. so ich brauche mal eine Fernkampfache oder irgendwie sowas. Klar. Ja, irgendwie gar keine schlechte Idee. Wann haben wir denn da? Pistole bringt es irgendwie nicht so für mich. Ja, für mich die gerade auch nicht. Mehr. Ich glaube, das ist eine Sniper. Oh, ich kann die eine, die ich vorhin hatte, ausrüsten. Ich versuche es mal. Ich will ja, Oh, dann hat so ein Dreier-Schuss wie bei, wie bei Battlefront. Ja, super so die ja. haben? Ja, das wäre nicht schlecht. Komm mal ja. Äh, handeln, ne? Ja. Ja, warte mal, ich bin jetzt hier gerade. Okay, machen wir erst das.